Hallo meine Lieben, meine zweite vegane Woche ist jetzt auch schon vorbei. Und wie gesagt, ich möchte mit euch gerne meine Erfahrungen aus dieser Woche teilen. Wie geht es mir? Mir geht es wirklich sehr gut. Ich bin total überrascht, wie leicht mir diese Umstellung überhaupt gefallen hat. Und ich mache weiterhin Sport und ich fühle mich top fit. Der einzige Lebensmittel, der mir jetzt besonders diese Woche gefällt hat, war mein Lieblingskäse. Und dennoch sind mir zwei Faktoren sehr stark aufgefallen jetzt in der Woche. Ich hatte mich ja damals ziemlich spontan entschieden, bei dem Daniel Fasten teilzunehmen. Und in der ersten Woche bin ich nur in meine Einkaufsläden einkaufen gegangen. Und jetzt habe ich ganz normalen Einkauf für meine Familien gemacht und es war ein ziemlich komisches Gefühl, denn ich bin mit dem Einkaufswagen durch den Laden gefahren und da kam nur gedacht, oh, das ist jetzt nicht für mich, nicht für mich, nicht für mich. Und dann bin ich kurz an der Käsetheke vorbeigefahren und der Gedanke schoss sofort in meinen Kopf. Schmeiß alles hin und isst den Käse. Ja, verschiedene Gedanken besuchen uns ja täglich und wir haben die Entscheidung, die Gedanken entweder zu behalten oder wegzujagen. Aber in dem Augenblick wurde mir bewusst, dass meine Kunden sich sehr wahrscheinlich genauso fühlen, wenn sie einkaufen gehen, wenn nachdem wir mit denen zusammen einen neuen Ernährungsplan aufgestellt haben. Und da stehen dann auf der Liste Lebensmittel, die entweder neu sind oder auch gestrichen sind. Und das ist ziemlich, ziemlich coole und wertvolle Erfahrung, denn das ist ja eine neue Gewohnheit. Das ist etwas Neues und so fühlen sich sehr wahrscheinlich meine Kunden an bei, der, bei, bei dieser Umstellung. Und alleine deswegen hat es sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Weg mal auszuprobieren. Und äh, zweite Sache ist mir jetzt diese Woche besonders stark aufgefallen. Durch meinen Umfeld wurde ich mit den Fragen konfrontiert. Larissa, das was du machst, ist das denn wirklich gut? Tust du dir was Gutes damit? Und das waren eher, ich sag mal, negative Gespräche, Mehrheit als positive und ich wünsche es mir zumindest für mich wünsche es mir vom ganzen herzen dass ich jeden menschen für die entscheidung auch immer er sich entschieden hat ob er Schweinisch ist vegan ist vegetarian egal was immer dass ich jeden menschen für seine entscheidung respektiere. Denn wir, alleine, also wir selber tragen die Verantwortung für unseren Körper und wir alleine entscheiden, was wir essen und wie wir essen. Und ich wünsche es mir von ganzem Herzen, dass ich die Menschen in meinem Umfeld respektiere, wertschätze und wertvolle Tipps und Feedbacks geben kann, zu der Ernährungsform auch immer der Mensch sich entschieden hat. Ja, das waren so meine wichtigen Erfahrungen jetzt aus dieser Woche und ich freue mich auf die nächsten. Bis dann, eure Larissa.